Hallo meine Lieben, ja heute möchte ich mal ähm, einen kleinen Aufruf an euch starten und zwar geht es mal um was, was überhaupt nichts mit mir zu tun hat oder mit diesem Kanal hier und zwar möchte ich euch äh, ein paar Projekte vorstellen. Ähm, es geht auf Weihnachten zu und da gibt es ja immer ja, viele Sachen, die man halt machen kann und ich habe zwei Sachen ähm, auf dem Herzen die ich euch einfach mal zeigen möchte. Das erste, was ich auch schon seit ein paar Jahren äh, mache, ist Weihnachten im Schuhkarton. Ähm, ich werde euch unten in die Infobox links äh, reinmachen, dass ihr mehr Informationen dafür, dazu bekommt und ähm, ja, euch dann auch direkt auf die Seite gehen könnt. Ich bekomme jedes Jahr von Weihnachten im Schuhkarton solche Flyer. Und ähm, die sind ganz einfach ausgebaut. Ich erzähle euch auch gleich, worum es geht. Ähm, ich möchte das Video jetzt machen, weil am 15. November ist immer schon ähm, Schluss mit der Aktion, weil <lacht> Weihnachten im Schuhkarton funktioniert so, dass man einen Karton packt und äh, dort kleine Geschenke reinmacht. Und das bekommen dann Kinder, die... Ähm, ja, eben nicht so viel Geld haben, also in verschiedenen Ländern, in armen Ländern und ähm, ja, das wird dann halt dahin gebracht. Weihnachten im Schuhkarton ist eine sehr große Organisation. Äh, man hat hier sehr viele Möglichkeiten. Ich äh, werde auch mit euch noch mal auf die Internetseite später gehen und euch das gleich noch mal ein bisschen genauer zeigen. Ich möchte nur einmal kurz erklären, worum es geht. Also, man hat hier drin immer jedes Jahr so ein kleines Heftchen. Und hier ist immer dabei, dieser Zettel hier ist ähm, mit am wichtigsten, wenn man bei dieser Aktion mitmachen möchte. Und zwar äh, funktioniert es eben so, ihr seht, hier sind ähm, verschiedene Sachen schon drauf. Man hat äh, für zwei Mädchen, für zwei Jungs. Man kann sich dann entscheiden, man kann natürlich nur einen Schuhkarton packen, man kann äh, zwei Mädchen, zwei Jungs oder ein Junge, ein Mädchen oder man könnte theoretisch auch vier. Das bleibt ja jedem selbst überlassen. Und ähm, ja, natürlich fragt man sich als erstes oder mir ging es zumindest damals so, was packe ich denn überhaupt in diesen Schuhkarton? Und ähm, es ist halt so, dass die Seite, wie gesagt, sehr, sehr gut organisiert ist. Und äh, die haben auf der Internetseite, schreiben sie dann schon Sachen, äh, was empfohlen wird. Und wie gesagt, die Internetseite werde ich euch gleich noch mal ein bisschen genauer zeigen. Ähm, hier haben sie dann auch immer so einen Spendenteil mit dabei, wenn man spenden möchte. Und ähm, hier kann man dann Sachen bestellen, wie zum Beispiel Flyer, Poster, um eben Werbung für die Geschichte zu machen, ähm, Hefte und so weiter und so weiter. Man kann auch selber so eine Sammelstelle quasi werden, wenn man genug Platz hat, äh, dass Leute dann bei einem selbst die Pakete abgeben können und äh, die werden dann wiederum abgeholt. Und all diese Informationen dazu gibt es dann eben auf dieser Internetseite. Ich finde das wirklich eine super schöne. Ähm, Aktion, die jedes Jahr wirklich toll ist. Man nimmt einen Schuhkarton, man dekoriert ihn schön mit äh, Geschenkpapier und ähm, ja, befüllt ihn dann eben mit ein paar Sachen. Und ja, ein Kind, was vermutlich zu Weihnachten kein Geschenk bekommen würde, bekommt dann ein Geschenk. Und das finde ich einfach wirklich eine tolle Aktion und deswegen wollte ich euch das einfach mal vorführen. Ja, ich habe dieses Jahr hier auch zwei Flyer gekriegt. Ich weiß gar nicht, das ist hier gemeinsam Hoffnungsgeschichten schreiben. Das könnte aber auch sein, dass das der Jahresbericht von 2017 ist. Das bekommt man dann auch immer, dass man nochmal einen Bericht bekommt äh, über die Sachen, die eben im Jahr davor äh, so passiert sind, wie viele Geschenke zusammengekommen sind und Bilder von den Kindern und so weiter. So ihr Lieben, ich äh, wechsle einmal kurz auf den Monitor mit euch. Und da zeige ich euch dann, ähm, ja, wie die Seite so ein bisschen aufgebaut ist und wenn man noch nie mitgemacht hat, wie man zum Beispiel den Flyer bestellen kann. Das ist für mich eigentlich so der erste Punkt eigentlich. Und äh, ja, ich wechsle mal auf den Monitor. Einen Moment. Hier habe ich schon einmal die Seite äh, Geschenke der Hoffnung aufgemacht. So heißt diese Organisation. Und die Aktion ist dann eben Weihnachten im Schuhkarton. Und ähm, ja, bei Weihnachten im Schuhkarton seht ihr, habe hier jetzt gleich einmal einen Teil, wo ich eben hier jetzt draufklicken könnte und könnte mir diesen Flyer hier direkt herunterladen. Und man kann ihn eben auch bestellen klicke jetzt hier einfach mal drauf und dann sieht man eben, eine PDF-Datei öffnet sich. Hier sind auch gleich einmal so Vorschläge, was man eben in diesen Schuhkarton hineintun könnte. Dann ähm, kleine Geste, große Wirkungen, hier nochmal so ein bisschen Berichte. Also theoretisch ist es genau aufgebaut wie der andere. Und hier unten ist dann eben auch dieses Zettelchen, was man dann ausschneiden kann, und äh, direkt aufkleben kann. Also man muss sich gar nicht diesen Flyer unbedingt zuschicken lassen und äh, warten, dass der kommt, sondern man kann wirklich sich direkt das runterladen und hat es sofort äh, dann eben drauf. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich ja hier die PDF geöffnet. So, genau. Ähm, ich möchte aber jetzt eigentlich einmal zurück zu Weihnachten im Schuhkarton so genau und äh, so ist dann hier zum Beispiel diese Seite aufgebaut mit dem so packen Sie einen Schuhkarton der Freude bringt und dann sind hier auch Links noch mal dabei ähm, ein Video wie man es eben gut machen kann dann äh, Geschenkempfehlungen dann gibt es eine Pinterest Seite wo ich selber aber auch noch nicht drauf war ähm, dann ähm, unsere Einkaufsliste Weiß ich auch nicht. Ich gucke einfach mal drauf. Ich war da auch selber noch nicht drauf. Ah ja, seht ihr? Und hier haben wir dann zum Beispiel, das mag ich eben an dieser Seite, wie gesagt, die ist sehr, sehr gut organisiert. Es ist aufgeteilt auf Mädchen und Jungs und äh, man hat dann eben auch wirklich in den Altersstufen direkt gleich hier eine Liste, äh, was man den Kindern denn Schönes, schönes schenken könnte wenn man selber nicht genau weiß, ja Mensch, in dem Alter, Kinder, was mögen die eigentlich? Und dann hat man hier eben so eine Auflistung und das finde ich einfach super gut organisiert. So, hier auch nochmal, wie es funktioniert. Dann eben diese Empfehlung mit den 8 Euro, was sollte so ungefähr in so einem Karton sein? Man dekoriert ihn schön, wie auch immer man ihn dekorieren möchte. Klebt den Aufkleber drauf, für den man sich entschieden hat packt die Sachen und ähm, dann bringt man das Päckchen ähm, zu, man an diese Abgabestelle, die Abgabestellen, da klicke ich jetzt auch direkt mal drauf, findet man auch ganz einfach, man gibt einfach seine Postleitzahl ein. Dazu nehme ich jetzt einfach mal hier gerade mein Dings und dann 3, 4, 2 und dann gucke ich hier einmal, ob das schon reicht, um etwas zu finden. Wurde nicht gefunden. Ja gut, ich müsste hier jetzt meine komplette Adresse eingeben. Ist ja theoretisch auch egal. Ihr kennt meine Adresse so ziemlich alle, da äh, ich ja meine Adresse frei im Internet äh, bekannt geben muss. Deswegen fülle ich das jetzt hier einmal aus und gehe hier einmal auf Suche. Und jetzt sehe ich hier sämtliche Sammelstellen, die eben in meiner Nähe sind. Und ich sehe, hier ist wirklich eine sehr nah bei mir wo ich dann einfach hin könnte. Ich weiß nicht, warum die jetzt rot ist. Und ja, da könnte ich jetzt theoretisch meine Sachen halt hinbringen. Und hier unten sieht man dann noch mal verschiedene Dinge, wo man das hinbringen kann. Ich verstehe jetzt gerade nicht, warum aha, Sammelstellen und Sammelpunkte und das sind einfach nur Annahmestellen. Okay, jetzt habe ich den Unterschied. So, ja, und wie gesagt, ihr könnt euch das ja hier selber nochmal genauer angucken. Ich wollte euch einfach nur mal so einen kurzen Einblick. Also hier gibt es dann eben auch dieses Video, wie man halt dann diesen Schuhkarton eben packt. Geschenkempfehlungen, äh, ja, was, äh, was nicht erlaubt ist. Das sind dann zum Beispiel so Sachen, die halt schnell verderben und so weiter. Aus äh, ja, logischen Gründen. Hier unten haben wir nochmal ein paar Bilder von den Kindern, die sich wirklich mega über diese Kartons freuen. Und ähm, ja, es ist halt einfach schön zu sehen, gerade bei diesen Leuten, wo man denkt, ne, sie würden halt gar kein Weihnachtsgeschenk bekommen und ähm, ja, dann halt das zu sehen, wie sich die Kinder freuen. Für mich ist das äh, sehr, sehr schön und ich dachte vielleicht, der ein oder andere von euch findet das vielleicht auch schön und äh, hat Lust, da mitzumachen. Deswegen wollte ich euch das einmal vorstellen. Dann äh, bin ich gestern auf eine Seite aufmerksam gemacht worden von jemanden von euch. Und ähm, die habe ich mir dann auch angeschaut. Und zwar ist das ähm, Sonnenschein-Post, nennt sich das. Das ist eine Facebook-Seite. Und ähm, hier geht es darum, kranken Kindern eine schöne Post zu schicken. Und da wir ja nun mal viele Bastler sind, dachte ich mir, dass das hier auf unserem Kanal eigentlich genau richtig ist. Und ihr seht, ich scroll hier schon so ein bisschen rum. Es gab hier auch irgendwie so eine Aktion, wo sie dann ähm, ja, Sachen, wenn ich das richtig verstanden habe, versteigert haben und der Erlös geht dann äh, eben dieser Seite hier zugute, dass die halt noch mehr tun können. Und hier funktioniert es so. Ähm, ich muss jetzt gerade mal suchen, wo man das genau findet unter Beiträgen oder unter Fotos. Ja, auf jeden Fall, ähm, hier sieht man schon mal ein bisschen, es gibt halt äh, Fotos von Kindern und da kann man draufklicken und dann gibt es hier eine ähm, Geschichte zu diesem Mädchen. Die Adresse wird äh, dann hier reingeschrieben und äh, dann kann man dieser Person, also hier steht dann auch äh, der Krankheitsverlauf oder beziehungsweise welche Krankheiten die Kinder haben, und äh, dann steht noch so ein bisschen als Hilfe, was die Person denn gerne mag. Und ähm, ja, dann kann man äh, dem Kind eine, eine Karte schicken oder vielleicht, sie hat jetzt hier geschrieben, sie mag malen, dann kann man ihr vielleicht ein, ein Malbuch schenken oder keine Ahnung, eine Kleinigkeit. Es soll nicht darum gehen, jetzt äh, diesen Kindern hier wahnsinnig viel irgendwie zu geben oder zu schenken, sondern es geht einfach wirklich um eine kleine Aufmerksamkeit, worüber die Kinder sich eben freuen. Und ich denke, dass viele von diesen Kindern es wirklich sehr, sehr schwer haben. Viele von denen haben viele OPs hinter sich und schaut euch die Seite einfach mal an. Ich werde auf jeden Fall euch den Link auch einmal mit hineintun unten in die Infobox und ähm, dann könnt ihr euch das selber noch mal anschauen und könnt euch auch noch mal genau durchlesen, worum es hier ähm, eigentlich geht und ähm, ja könnt dann halt mal gucken, vielleicht habt ihr es auf dem Herzen. Ich meine, wirklich da jetzt 70 Cent vielleicht für eine gebastelte Postkarte. Ich glaube, das bringt niemanden um und wenn so ein Kind sich darüber freut und ähm, ich glaube, wenn man es wirklich so schwer hat im Leben, noch so jung ist und ähm, so viele Krankheiten hat, wie man hier manche, bei manchen Kindern sieht und ähm, die haben wirklich eine ganze Batterie gleich an Krankheiten und ähm, ja, ich finde es eine tolle Sache. Ich bin auch sehr froh, dass mir die Seite gezeigt wurde und ähm, ja, ich wollte es euch einfach mal mitgeben und ja, ich hoffe, dass der ein oder andere von euch vielleicht Lust hat, ähm, sich das mal anzugucken und ähm, vielleicht das ein oder andere Kind sieht, dem er gerne Karte schenken würde. Oder äh, vielleicht sagt ihr, Mensch, ich würde auch gerne ein bisschen mehr investieren und ich packe hier so einen Schuhkarton und mache damit ein Kind äh, eine Freude zu Weihnachten. Ja, ganz wie ihr möchtet. Natürlich ist ja niemand zu irgendwas gezwungen. Es ist einfach nur eine Vorstellung von mir, eine kleine Anregung. Und ja, ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen berührt habe. Und ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Macht's gut. Tschüss. Ja.